Sprechen wir über Reisanbau. Der Reis ist die, die größte Nahrungsgrundlage der Welt, verbraucht unglaubliche Mengen Wasser, die Landwirtschaft verbraucht etwa 80 Prozent der Wasserressourcen weltweit, also der, der, des Süßwassers und davon ist der Nassreisanbau mit 50 Prozent einfach ein unglaublicher Wasserverschwender. Wir wollen Reis intelligenter anbauen und äh, da haben wir bei mir am Institut ein System entwickelt und das nennen wir iRISE. Äh, I für intelligent und Reis und das I steht aber auch für äh, Intercropping. Da kommen wir dann vom Wasser weg und äh, ich werde das jetzt mal ein bisschen erläutern, wie das läuft. So, wir haben jetzt hier mal ähm, ein Reisfeld. Jetzt ist das mal halt ein konventionelles Reisfeld, ähm, wo der Reis reingepflanzt wird, wird hervorgezogen vorgezogen und reingepflanzt. Und diese Felder hier, die werden dann geflutet. Und äh, von der Seite sieht das dann so aus, dass die, ähm, ja, der Reis äh, wächst hier. Wird relativ dicht gepflanzt, so 10 cm. Braucht sehr viel Artgut dabei. Und die Pflanzen sind sehr, sehr dicht, sodass sie eigentlich gar nicht so richtig ihrer Natur da ähm, gerecht werden können. Da ist mit Wasser. Und ähm, das Fluten hat halt den Vorteil, ähm, dass der Unterwuchs äh, unterdrückt wird, weil die wenigsten. Landpflanzen unter Wasser wachsen können. Reis macht es wie gesagt auch nicht gerne, aber notfalls kann er das. Und so hat man den Reis gezwungen, unter Wasser zu wachsen und damit werden diese irrsinnigen Mengen, ne, irrsinnigen Mengen von äh, Wasser verdunstet. Und das ist halt etwas, was äh, ja, verheerende Folgen hat, äh, Dürre, Hungersnöte verursacht und äh, dieses System ist in wenigen Fällen vielleicht sinnvoll, aber insgesamt überhaupt nicht zu tolerieren. Jetzt gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten eine deutlich bessere Entwicklung. Das ist ein Trockenreissystem, wo die Reispflanzen sehr viel weiter auseinandergesetzt werden. Das spart sehr viel Saatgut schon mal. Und wenn man das von der Seite anguckt, dann ist es das so, dass die Reispflanzen, da es weniger sind, haben die den Platz und können sich richtig entwickeln, so wie ihre Natur das ist. Das geht übrigens mit Roggen und Weizen und so auch. Ich würde mich freuen, wenn jemand mal äh, Erfahrungen über Roggen und so da äh, berichtet. Und jetzt ist halt das Wurzelwerk hier beim Nassreis ist sehr spärlich. Und beim SRI-Reis, wenn man das mal so ausbuddelt, das ist gigantisch. Also da entstehen gigantische Wurzeln, die dann halt auch hier die äh, Nährstoffe hochtransportieren, Wasser auch noch holen können, wenn es äh, Dürre hat und dass der Reis da nicht eingeht, dass die Nahrungssicherheit gewährleistet wird. Die Erfahrungen beim ähm, SRI-System, ich schreibe das mal eben auf, das ist hier SRI, ähm, ist in Madagaskar irgendwo entwickelt worden. Ähm, die äh, University of Cornell in USA hat das seit 30, 40 Jahren promoted. Äh, und wir haben von Cornell jetzt eine sehr, sehr positive Rückmeldung über unser System, die sagen, das ist jetzt die äh, ja, nächste Level von SRI. Und das stelle ich halt jetzt da. Beim SRI-Anbau hat man halt festgestellt, dass die ähm, Pflanzen hier, da sie ihrer Natur nach wachsen können, sehr viel mehr Pflanzen, sehr, sehr viel mehr Frucht auch entwickeln, während beim üblichen Nassreisanbau die Pflanzen halt sehr wenig pro Pflanze bringen, ist es beim SRI Anbau sehr, sehr viel pro Pflanze. Es gab zwei Weltrekorde schon mit SRI den Ertrag, also es ist auch noch ertragreicher das System, wenn es richtig gemacht wird. Jetzt hat SRI aber ein ganz, ganz großes Problem und da wird sehr viel kritisiert, sehr viel angegriffen. Leute sind immer sehr schnell dabei anzugreifen, weil sie die Dinge nicht verstehen oder zu faul oder zu doof sind, zu recherchieren. Einfaches Nachplappern ist halt irgendwie was für, für Idioten und das scheint irgendwie fast das Gängige zu werden. Also bitte recherchieren, wirklich gucken, was los ist in allen Themenbereichen. Und jetzt gibt es halt eine Kritik, die angemessen ist. Da ist halt tatsächlich beim SRI-Anbau haben wir halt einiges an Unterwuchs. Das ist halt... Sogenannte Unkraut, was dann halt die Frucht überwuchert. Und so muss man halt immer wieder hier rein und das jäten. Und in den warmen Ländern wächst das schön schnell. Also es kommt sehr schnell wieder. Das ist also einiges an Arbeitsaufwand. Und das ist gerade für arme Familien ein wesentlicher Punkt. Ja, jetzt kommen wir zu ähm, unserem iRise-System. iRise. Und. Ähm, es basiert auf SRI, also das ist im Grunde das gleiche hier wie, wie ähm, das, das SRI-System, auch äh, diese Pflanzen werden weiter auseinandergesetzt und ähm, das ist halt letztlich das, was äh, die ganze Erfahrung, die ja, tausende von, von ähm, Trainingscenter und so, äh, die können jetzt einfach da relativ leicht umstellen auf IRISE. Und das wird hoffentlich äh, bald passieren. Ähm, wie gesagt, die Akteure melden sich zurück und sind begeistert. Und ähm, jetzt ist halt die Idee bei äh, dem System von IRISE. Erstmal ist das gleiche wie SRI. Wir haben hier sehr kräftige Pflanzen, die so 20, 25, 30 Zentimeter weit auseinanderstehen. Dadurch sich richtig... Gut entwickeln können, das starke Wurzelwerk haben. Und jetzt gibt es halt einen genialen Trick, den äh, Tafsif bei seiner Arbeit in Kaschmir, beziehungsweise was er auch schon beobachtet hatte, er kommt aus der Region dort dass die Menschen beim Maisanbau äh, Bohnen an den Mais setzen und das sehr erfolgreich ist. Und er hat jetzt dieses System, weil er jetzt ähm, da von mir dann von SAI gehört hat, ich hatte das in Indonesien kennengelernt vor 20 Jahren von einem der frühen Forscher, auch Felder besichtigt damals, das war sehr überzeugend. Äh, der Mann, der das damals dort erforscht hat, war in der Verfahrenstechnik und als er dann das, äh, propagiert hat, äh, dann hat man äh, ihm seine Stelle gekündigt an der Uni, äh, weil das natürlich den Verkauf von äh, Agrochemikalien da ähm, ja einfach schwieriger macht. Er hat eine NGO gegründet, hat weiter seine Lehre auch gemacht und war ein glücklicher Mensch. Ich habe ihn kennengelernt, als er schon im fortgeschrittenen Alter war. Er war sehr, sehr froh, dass er seinem ähm, Herzen gefolgt ist und nicht jetzt zurückgeschreckt ist und das System ist inzwischen, wie gesagt, sehr, sehr verbreitet und jetzt ist die Idee von Tafsif, dass er gesehen hat, okay, wir setzen da Bohnen rein und zwar Buschbohnen und die säen wir immer so zwischen vier Reispflanzen und ähm, das wäre also jetzt hier von von der Seite gesehen und dann haben wir hier eine Bohne die halt dann so gepflanzt wird nee die wird gesät der Reis wird gepflanzt die wird gesät äh, so dass die ähm, der Reis nicht überwuchert wird und ähm, das noch ein bisschen knifflig das äh, auszuprobieren und jetzt macht diese Zwischenfrucht, also das Intercropping von der Bohne, äh, hat jetzt ein flaches Wurzelwerk, das konkurriert nicht mit den Wurzeln des, von, vom Reis, sondern es kooperiert. Und diese Kooperation läuft so, dass halt unter anderem ähm, die Bohne Stickstoff liefert. Also es ist eine sogenannte Leguminose und im Wurzelwerk der Bohne sind die Knöllchenbakterien, die dann Stickstoff liefern für den Reis und der Stickstoff wird halt hier so rings um die Bohne immer geliefert, so dass wir eine gute Stickstoffversorgung im Feld haben und ähm, wir haben dann ähm, ja einfach eine deutlich bessere Entwicklung. Also es hat noch mehr Ertrag, stabileren Ertrag als der SRI. Wir haben das im Versuch äh, beides parallel betrieben und es hat sich gezeigt, dass halt die, ähm, ja, die, die Kombination Bohne und äh, Reis hervorragend funktioniert. Insofern ist halt jetzt die Stickstoffversorgung gesichert. Und jetzt zurück zu dem großen Nachteil von ähm, SRI. Das ist der Unterwuchs. Also schon wieder muss hier äh, gehätet werden und äh, wächst wieder schnell hoch. Und jetzt haben wir festgestellt, dass beim, das war überraschend, das war nicht geplant, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, jetzt ist halt ähm, fest, ja, hat Tafsi festgestellt in seiner Forschung, äh, dass die äh, Bohne jetzt eine ordentliche Verschattung bringt, so dass da gar nicht mehr so leicht Unterwuchs wachsen kann. Und äh, im Endeffekt hat die Bohne den Unterwuchs um, über 70, um die 70 Prozent äh, reduziert und ähm, dadurch halt diese wahnsinnige Mehrarbeit weggenommen. Und nicht nur das, sondern sie produziert nochmal eigene Früchte. Also wir haben da ähm, zwei Früchte, also ich mal die einfach jetzt mal so. Hier haben wir noch die Bohnen. muss allerdings sagen, das muss gut getimt werden, dass das halt vom, vom Ablauf her auch zusammenpasst. Ja, und dieses System von, von IRISE, das, das ähm, ist dermaßen überzeugend, ähm, dass jetzt die Bauern, die das machen, deutlich mehr Geld verdienen. Äh, wir haben hier bei, beim haben wir äh, Input von Stickstoffdünger, NPK, ist das üblicherweise Stickstoff Das ist teuer, das kostet richtig viel Geld. Und äh, das ist ein Geld, was die Kleinbauern nicht haben. Sie müssen sehr viel Saatgut kaufen, sie brauchen sehr viel Wasser und äh, das ist etwas, das die Kleinbauern halt oft äh, ja, so wenig verdienen, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können, dass Hunger herrscht in diesen Familien. Ähm, die Kredite für solche äh, Bauern sind, ähm, was weiß ich, 50 Prozent pro Jahr oder pro Halbjahr sogar. Das ist schrecklich. Und äh, das ist halt etwas, was äh, absolut nicht geht. Also da sollte man von wegkommen, so schnell wie möglich. Ähm, SRI ist da besser. Äh, und ähm, eine der Dinge, die man braucht, weil die Pflanze muss natürlich irgendwo gedüngt sein. Und da ist halt es äh, nötig, dass die Pflanze äh, Kompost bekommt. Also ich schreibe einfach mal K für Kompost. Ist jetzt nicht Kalium und das brauchen wir hier in dem System auch. Und jetzt hat aber Kompost oft nicht so viel Stickstoff, aber durchaus Phosphor, Kalium, aber nicht nur das, sondern halt auch, ähm, was weiß ich, Schwefel, Kalzium äh, äh, Magnesium, äh, Spurenelemente und so weiter. Also die Pflanze kann auch sehr viel gesünder sein, weil sie halt einfach dann eine höhere Nährstoffdichte entwickelt. Also auch das führt dazu, dass die Menschen gesünder bleiben. Sorry, das zerstört immer Milliardenmärkte, aber ähm, pervertierte Industrien sollten verschwinden und ähm, ich würde mich freuen, wenn auch da ähm, Fair Play äh, endlich mal kommt und äh, nicht die Menschen, die sich für solche Sachen einsetzen, dann ihre Stellen verlieren oder äh, diffamiert werden und so weiter. Das ist äh, eine Öffentlichkeit, die einfach nur nachplappert und die Dinge nicht versteht, unterstützt das einfach durch Ignoranz und das ist unentschuldbar. Man muss schon so ein bisschen recherchieren, um die Welt zu verstehen und nicht einfach, wenn einem einer immer wieder sagt, so ist das, so ist das, so ist das, dann muss man nicht auch sagen, so ist das, sondern muss man fragen, Moment mal, ist es wirklich so und was gibt es da noch für Aspekte und das abwägen und sich schlau machen, immer mal wieder neu lernen. Und das ist, was das Menschsein so interessant macht, dass wir doch kreativ sein können und ähm, immer wieder zu neuen Dingen kommen. So bei uns zum iRise. Und ich bin völlig begeistert, auch begeistert über die vielen tollen Rückmeldungen, die wir jetzt kriegen. Und da hat Tafsi wirklich eine tolle Sache gemacht. Und wir machen jetzt eine Öffentlichkeitskampagne. Äh, und wer Lust hat, das zu unterstützen über Masterarbeiten, vielleicht eine Promotion, wenn man eigene Finanzierung organisiert, ähm, da kann man mitwirken, sowohl im Feld in verschiedenen Ländern der Welt oder halt auch ähm, an der TU oder von einer anderen Uni aus oder auch ähm, Praktiker, die beim Anbau mitmachen, das zum Beispiel jetzt auch mal für ähm, Roggen, Weizen, was weiß ich, probieren und da sind wir sehr, sehr froh über Mitwirkung und Rückmeldungen und vor allen Dingen, dass das bekannt gemacht wird, also unbedingt, Leuten schicken, die mit ähm, Ernährung zu tun haben, mit äh, ökologischer Landwirtschaft, mit Wassereffizienz, mit Bekämpfung von Hunger, Armutsbekämpfung und schicken äh, sie gerne diese kleine Präsentation weiter. Und äh, Es gibt halt von Tafsif einen ganzen Vortrag. Ich werde diesen Vortrag auch in Deutsch nochmal machen. Das findet sich dann in äh, den YouTube-Kanälen. Der von Tafsif wird hier drunter noch aufgeführt. Und äh, somit möchte ich noch kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben beim ähm, rise Anbau Es spart also immense Mengen äh, Wasser ein. Das kriegt jetzt hier mal ein, ein rotes Ausrufungszeichen. Äh, gerade bei der Wasserknappheit durch Klimawandel äh, haben wir da große Probleme und das kann da halt wirklich einen sehr, sehr gute, einen guten Ausweg liefern. Also, wir wow. brauchen ähm kein Mineraldünger. Und das ist auch wichtig, allerdings muss man sagen, dafür brauchen wir dafür Kompost. Und das ist gar nicht so ohne, weil nämlich für Kompost braucht es Flächen, es braucht da auch wieder irgendwo Möglichkeiten, das zu kriegen. Aber es kann lokal produziert werden, Wenn der, während der Mineraldünger kommt aus irgendwelchen Fabriken in anderen Teilen der Welt. Es muss in ähm, internationaler Währung da bezahlt werden und das ist für die Bauern, wie gesagt, verheerend. Und jetzt haben wir noch äh, weitere Vorteile. Ähm, wir haben die äh, Bogen als Endlieferant. Lieferant. Lieferant. Und ein zweites Produkt. Zweites Produkt. Wenn man das Timing hinkriegt, muss man sagen. Und dann äh, ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil ist das sehr viel höhere Einkommen. Und das ist etwas, was halt für Menschen, die oft am Rande der Existenz leben, unglaublich wichtig. Und jetzt die Umstellung auf SRI hat schon vielen, vielen Bauern dazu geholfen, äh, weitermachen zu können, äh, davon leben zu können, mehr und besser zu produzieren. Und äh, mit iRise ist das jetzt die nächste Stufe. Und äh, da bitten Tafsif und ich äh, darum, zu unterstützen. Es geht hier im Moment nicht um Geld, sondern es geht darum, einfach äh, zu netzwerken, Menschen das zu empfehlen, äh, mitzuwirken in verschiedenster Art. Wir können gut auch Leute gebrauchen, die Animationen machen können, die Videos produzieren und äh, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie da Interesse haben. Und bis dahin, vielen, vielen Dank für das Interesse und bis dahin.